Guten Tag, mein Name ist Markus Scheurer. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr nach dem Download der Installationsdatei das Programm Kaspersky Internet Security installiert. Die Installationsdatei wurde zum Zielspeicherort, hier der Desktop, heruntergeladen. Zum Start der Installation dieser Datei bitte mit einem Doppelklick öffnen. Je nach Betriebssystem kommt hier möglicherweise eine Sicherheitsabfrage, die ihr bestätigen solltet. Alternativ bieten viele Browser die Möglichkeit, die Installation durch Klick auf die heruntergeladene Datei direkt zu öffnen und damit die Installation zu starten. Beim Start der Installation öffnet sich ein Fenster, mit dem der Installationsassistent ausgeführt wird. Die Installation führt dabei verschiedene Prozesse aus. Diese laufen weitestgehend selbstständig durch. Zum Teil muss der Vorgang bestätigt werden. Unter anderem erscheint der Lizenzvertrag zum Programm, den man zur Nutzung bestätigen muss. Den Vertrag kann man im Fenster scrollen, um ihn am PC zu lesen. Oder in kurzer Hand drucken. Außerdem gibt es die Vereinbarung zum Kaspersky Security Network kurz KSM. Hierdurch werden anonyme Daten an kaspersky gesendet, damit dort schneller und besser auf neue Bedrohungen reagiert werden kann. Das ist optional, ich empfehle jedoch dies zu bestätigen. Auch diese Vereinbarung kann man scrollen oder drucken. Die Installation kann je nach Leistung des PCs einige Minuten bzw. bis zu 15 Minuten dauern, bei sehr alten Rechnern natürlich auch länger. Hier ist nun die Installation im Zeitraffer zu sehen. Nach Abschluss des Installationsassistenten wird man eventuell zum Neustart des PCs aufgefordert. Nach dem Neustart wird die Installation abgeschlossen und es erscheint nach einigen Minuten das Kaspersky-Symbol im Autostartbereich der Taskleiste. Außerdem werden zwei neue Symbole, das rot-schwarze K für Kaspersky Internet Security, sowie ein grünes Symbol für die Funktion Sicheres Online Banking auf dem Desktop platziert. Zusätzlich erscheint das Kaspersky Symbol in der Taskleiste bis Windows 7 bzw. der App-Übersicht für Windows 8. Wird kein Neustart verlangt, erscheinen diese Symbole direkt am Anschluss an die Installation. Durch Klick auf das Kaspersky Symbol auf dem Desktop, im Startmenü oder im Autostartbereich kann das Programm geöffnet und Einstellungen vorgenommen werden. Nach der Installation ist außerdem ein Update für die Datenbank notwendig, das teilweise automatisch durchgeführt wird. Andernfalls muss dies manuell gestartet werden. Im Programmfenster gibt es außerdem Infos zur Lizenzdauer. War etwa in der Vorgängerversion die Lizenz aktiviert, wurde in der neuen Version die Restlaufzeit übernommen. Es erscheint hier die Anzeige, wie viele Tage noch übrig sind. Nun ist das Programm einsatzbereit und das Fenster kann geschlossen werden. Der PC ist nun umfassend geschützt. Im nächsten Video erfahrt ihr mehr zur Testversion. Bis bald, euer Markus Scheurer.